So, es ist 12 Uhr. Wir fangen an mit den Lightning Talks. Wir haben äh, vier Lightning Talks. Jeder äh, sollte versuchen, in fünf Minuten fertig zu werden. Es fängt an mit Julia Richter, die über äh, dynamisches Navigations- und Orientierungssystem für körperlich beeinträchtigte Menschen in, in den räumen von Gebäuden referiert. Bitte schön. Ja, danke schön für die Einleitung. Ähm, ich begrüße euch alle zu meinem Vortrag und möchte heute unser Projekt Dynamik vorstellen. Ähm, wer sind wir? Wir sind eine ESF-Nachwuchsforschergruppe bestehend aus sechs Personen und sind im Januar dieses Jahr, ja, diesen Jahres gestartet und wir möchten ein ja, dynamisches Navigations- und Orientierungssystem für körperlich beeinträchtigte Menschen in Innenräumen von Gebäuden ähm, entwickeln. Genau. Ähm Komplexe Gebäude wie zum Beispiel hier die Stadtbibliothek Chemnitz ähm, haben viele Hindernisse, sind teilweise auch komplex aufgebaut, dass man auch mal die Orientierung verlieren kann und unser Ziel ist hier eine Orientierungsunterstützung für körperlich beeinträchtigte Menschen zu geben. Wir fokussieren uns dabei zunächst auf Menschen mit Seheinschränkungen und auf Menschen mit Bewegungseinschränkungen. Ja, Wenn äh, wir jetzt eine Unterstützung geben wollen, können wir den Menschen mit Seheinschränkungen zum Beispiel über diese Treppe leiten, während wir für den Rollstuhlfahrer eine andere Route zum Beispiel über einen Fahrstuhl berechnen müssen. Das ist dann die dynamische und statische Routenführung, dynamisch heißt hier in dem Fall, wenn sich zum Beispiel ein, ja, eine Baustelle irgendwo ergibt, dann wollen wir die Route auch ähm, umlenken, wobei wir ähm, in der ersten Projektphase jetzt hier nicht auf das Dynamische den Fokus setzen, sondern eher auf die statische Routenführung. Ja, was haben wir jetzt konkret vor, was ist geplant? Wenn wir Menschen in Innenräumen navigieren möchten, brauchen wir natürlich Innenraumkartendaten. So, wo bekommen wir die jetzt her? Ähm, es gibt dieses simple indoor tagging schema, wo man äh, Räume, Türen, Gänge, Treppen, Fahrstühle und so weiter kartografieren kann. Ähm, für unsere Anwendung werden wir wahrscheinlich nach ähm, zum Beispiel Handläufe oder Rampen oder Hublifte an, an Treppen äh, mit verwenden. Ähm, da ist die Frage: Gibt es dafür schon OSM-Tags oder können wir dort ein Proposal für weitere Tags ähm, ja, ähm, generieren? Eine weitere Frage ist, für den Bund ist aktuell ab 2020 Pflicht, dass die Gebäude im BIM-Format konzipiert werden sollen, also Building Information Modeling Formate und ja, das ist einfach die Frage, kann man solche Formate verwenden und automatisch die dann in OSM-Kartendatenformate umwandeln. Das ist so eine Sache, die wir dort mit untersuchen wollen. Ja, für die Innenraumpositionierung möchten wir ein UWB-System ausrollen, das heißt in einem Raum installieren wir an äh, verschiedenen ähm, Raumecken Anker und ähm, die zu navigierende Person hat dann ein Handy mit einem Tag und dieser Tag wird dann in dem Raum lokalisiert, das wird die Person dort im Raum lokalisieren können. Dieses ähm, UWB-System ähm, arbeitet ähm, oder hat ähm, aktuell eine Genauigkeit von unter einem Meter, also ist schon ziemlich genau für eine Lokalisierung in den Innenraum und ähm, auf dieser aktuellen Position, die wir dann bestimmt haben, daraus wollen wir dann eine Route berechnen, ähm, zum, zum Beispiel zu einem Bücherregal, was jetzt was eine aktuelle Anwendung, die wir dort haben. Und ähm, hierfür haben wir geplant, dass wir zum Beispiel Graphhopper ähm, erweitern oder Erweiterungen dafür schreiben, zum Beispiel hinsichtlich der Verbindung verschiedener Ebenen oder auch Routing-Profile für Menschen mit verschiedenen Graden von Einschränkungen, zum Beispiel unterschiedlichen Graden von Seheinschränkungen, die es gibt. Genau, die Nutzerführung soll dann visuell und akustisch über ein Smartphone ähm, passieren, dass man dann Hinweise bekommt, dann rechts abbiegen, also wie es eigentlich bei einer typischen Navigation ähm, auch üblich ist und ein weiteres Feature, woran wir dort denken, ist auch ähm, Augmented Reality mit einzuführen, das heißt, dass der Nutzer oder die Nutzerin ähm, das Handy halten kann und dann im Bild zum Beispiel ein Pfeil eingezeichnet bekommt, wo es lang geht. Also das ähm, ist so eine Idee, was wir dort auch mit umsetzen möchten. Ja, ähm, Plattformunabhängigkeit ist noch ein wichtiger Punkt. Also viele Nutzer nutzen zum Beispiel iOS-Systeme ähm, und wir wollen dort einfach auf alle Plattformen gehen, dass wir eine möglichst große Nutzergruppe auch mit abdecken und planen dort Flutter ähm, als Implementierungssprache. Und ähm, ja, der Open Source-Gedanke steht hier auch an großer Stelle, weil wir unsere Quellen dann auch öffnen möchten, dass dann auch jeder dazu mit dem Projekt beitragen kann. Wir sind aktuell an der Erarbeitung eines Mockups für die App und ich habe hier einfach mal einen Ausschnitt unseres Mockups mitgebracht. Also es ist jetzt so gedacht, dass wir zum Beispiel, wenn wir von einem Universitätsteil zum nächsten Outdoor navigieren, dass dann die Indoor-Navigation nahtlos eingreift. Ja, also dass ich dort nicht erst irgendeine App öffnen muss, eine andere, sondern das wollen wir wirklich nahtlos ineinander übergehen lassen und ähm, ja dann zum Beispiel auch hier die Geschosse so anzeigen, wie man das ja, üblicherweise auch kennt. Und dann auch über Geschosse hinweg navigieren. Ja, ähm, ich bin schon durch. Ähm, wenn ihr Fragen oder weitere Anregungen habt, dann immer her damit, äh, freuen wir uns sehr, wenn ihr Ideen habt, welche Softwarebibliotheken wir jetzt zum Beispiel nutzen können, welche Tools es schon zur Verfügung gibt, die uns hier irgendwie weiterhelfen, ähm, dann auch immer her damit oder Kontakte auch zu verschiedenen Nutzergruppen, dann freuen wir uns sehr auf, euer, auf euren Input. Ja, vielen Dank und ja.